Moin von mir auch, Grüße aus Hamburg. Die Sonne scheint im regnerischen Hamburg heute mal. Ähm, wir gehen gleich wieder in den Süden, in die Schweiz. Aber bevor wir damit starten, kurze Regieanweisung quasi. Ähm, der Vortrag von mir wird parallel gestreamt, einmal zum Foskes Update. Ähm, Grüße an das Foskes Update und parallel zum Kato-Hack. Ähm, das Foskus Update ist ja, vom Foskus Verein organisiert, quasi in den kleinen Format der großen Foskes-Konferenz. geht allgemein um freie und Open Source Software im GIS-Bereich. Der KartoHack auf der anderen Seite ist von der Deutschen Gesellschaft für Kartografie. Das ist ein Verein, wo wir jetzt mit jüngeren Leuten mal, oder jüngeren Kollegen versuchen, quasi auch moderne Themen der Kartografie mal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und da einmal im Monat so eine Demo-Session zu streamen. Genau, ich hoffe, das klappt alles. Wenn nicht, holen wir es nach. Aber von daher, beide Seiten sagt mal hallo zueinander quasi äh, mental durch die Ätherwellen und schaut auch mal gegenseitig, was die anderen so vielleicht machen. Ich mache eine kleine Demo-Session. In Kugels. Es geht um eine Wanderung. Wundert euch gleich nicht, mein Kugelsfenster ist ein bisschen kleiner als der ganze Bildschirm. Links ist ein kleiner schwarzer Rand, das gehört so. Die Auflösung ist auch nicht besonders toll, das liegt an mir. Genießt den Vortrag einfach. Ich hoffe mal, er wird einigermaßen interessant und amüsant. Ich war vor zwei Jahren im Sommer in der Schweiz. Danke nochmal an die Schweizer Kugelsfreunde dort, die mich eingeladen hatten. Dann habe das genutzt, um da auch Urlaub zu machen, bin dann rumgewandert in den Schweizer Bergen, in den kleineren Bergen, den Vorstadtbergen, sage ich mal. Als Hamburger war es ganz gewaltig, als Schweizer eher unspektakulär und habe dann meine Wanderung auch mit dem Handy aufgezeichnet. Also jedes Mal, wenn ich auch lange gewandert bin, lief mein Handy nebenbei und habe mitgetrackt, wo ich rumgegangen bin. Ich habe dafür OSMN verwendet. Das ist ein Tool, um eben auf dem Handy ähm, aufzunehmen, wo man unterwegs ist, auch um Navigation zu machen auf OpenStreetMap-Basis. Kostet zwei, drei Euro, glaube ich, gibt es auch für iPhone, kann ich sehr empfehlen, ähm, tolles Projekt und damit kann man eben dann GPX-Dateien erstellen. Die kennt ihr vielleicht auch aus anderen Kontexten schon, es gibt zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Wanderführer manchmal kauft, ist dann auch eine GPX-Datei mit dabei, mit den Routen drin oder von anderen Routingplanern, ähm, das ist ein Standardformat für sowas. Was dann rauskam, war eben von einem Tag hier Mitte Juni eine GPX-Datei, da gucken wir jetzt mal rein, was das denn so ist. Da sind ganz viele Daten drin. Das ist ein XML-Format, also menschenlesbar, in Anführungszeichen. Da Sind zum Beispiel für jeden Punkt dann ein Breitengrad, ein Längengrad drin, eine Höhenangabe, wo Höhen mit GPS immer so eine Sache sind. Die sind nicht unbedingt das, was man erwartet und auch sehr ungenau. Es ist ein Zeitstempel mit dabei, der eben zu dieser Position gehört. Und noch eine Angabe, was das Gerät dachte, wie genau es gerade wäre, was man nicht darüber aussagt, wie genau es wirklich war. Also ein bisschen irreführend. Und bei jedem zweiten Punkt oder bei den weiteren Punkten ist noch eine Angabe, wie schnell ich ungefähr war. Das sind ein paar tausend Punkte, ich glaube jede Sekunde ungefähr oder alle fünf Sekunden hier wurde gespeichert. Und das Ganze bildet eben dann einen ja, Verlauf meiner Wanderung. Und mein Ziel jetzt in dieser Demo-Session ist, euch mal zu zeigen, was kann man mit Kugels denn so machen, wie kann man sowas da visualisieren in 3D. Beispiel, ich will das vielleicht später in einen Reiseblog oder sowas ähm, einfügen dann zeigen, wie ich da über die Berge gewandert bin. Das wäre heute quasi ein mögliches Resultat von dem, was ich euch zeigen werde. Ich lade zum Start mal die Datei einfach an Kugels rein. Kugels fragt mich sofort. Da sind mehrere Sachen drin. Was soll ich denn davon laden? Zum einen sieht man hier Trackpoints, also die ganzen einzelnen Punkte, die ich eben gezeigt habe. Zum anderen bietet Kugels mir auch direkt an, einen Traktor zu machen, also eine Linie. Ich lade mal kurz beides. Dann sieht man einigermaßen, was das ist. Ich habe zwei Layer bekommen. Wenn ich reinzoome, sieht man die einzelnen Punkte. Und als Linie, ich mache die mal ein bisschen dunkler, dass sie deutlich wird, eben verbinden zwischen den Punkten, dann, da habe ich eine Pause gemacht wahrscheinlich, dann eben die Linie an sich. Für mich heute interessant sind, ist die Linie, das heißt, die Punkte nehme ich mal raus, ich mache die nochmal dicker, dass es gut sichtbar ist. Das ist quasi meine Wanderung, jetzt ist erstmal hier im luftleeren Raum. Für ein bisschen Kontext kann ich mal OpenStreetMap als Hintergrund reinladen. In Kugels ist seit vielen Versionen schon direkt was hinterlegt, dass man als XYZ-Tiles, als Rasterkacheln, ähm, OSM-Daten rein, oder nicht Daten, aber Bilder reinladen kann. Das mache ich mal. Ich lege den in den Hintergrund und sehe jetzt hier den Verlauf, wo ich langgelaufen bin. Das Ganze ist jetzt nicht lesbar, das ist sehr verschwommen. Das ist noch ein Problem der Kartenprojektion. Das muss ich einmal fixen. Ich stelle sie mal genauso ein, wie auch die Bilder erzeugt wurden, dieser Webmerkator-Projektion. Und dann wird es wirklich auch lesbarer. Wir sind in der Schweiz, in der Nähe von Solothurn. Grüße an Andreas Neumann. Und ich bin da eben an einem Tag über so einen kleinen Bergkamm von Balztal nach Oberdorf gewandert. Und das wollen wir jetzt mal in 3 d darstellen. Wer hofft, dass ich heute mit der Kugels 3D-Mapview arbeite, die muss ich enttäuschen. Vielleicht ganz am Ende, wenn ich irgendwie noch Zeit über habe. Das war mir zu riskant. Die ist noch nicht so ganz fertig und reif. Ich werde mit einem Kugels-Plugin arbeiten, Kugels to js ähm, was ja, sehr gut funktioniert mit dem, was es kann. Es kann nicht viel, aber einiges eben dann doch ganz gut. Dieses Plugin könnt ihr installieren über die Plugins in Kugels. Ich habe es bei mir schon drin. Ihr könnt nach Free suchen, Kugels to ThreeJS Ist eben dafür gedacht, das, was in Kugels im Kartenfenster sichtbar ist, als 3D umzuwandeln und dann in eine Webseite einzubinden. Deswegen verbirgt es sich auch unter dem Webpunkt bei den Plugins, Kugus 3 js und ich starte es einfach mal. Im Hintergrund seht ihr gerade noch mein Kartenbild von Kugis, ne, die USM-Karte im Hintergrund, die blaue Karte im Vordergrund. Wenn ich jetzt Kugis.3JS öffne, sieht man erstmal nichts. Links sind ein paar Layer angezeigt. Ich sehe ein DEM-Layer, also für das digitale Geländemodell kann ich irgendwas reinladen. Da ist jetzt nur hier Flat Plane angegeben, klicke ich gleich mal an. Darunter sind für die verschiedenen. Geometrie-Typen, Punktlinie, Polygon und Punktwolke. Weitere ähm, ja, Gruppen vorgesehen, wo jetzt schon ein bisschen was drin steht. Gucken wir gleich mal drauf. Ich klicke hier mal die Flat Plane an und kriege hier in 3D eine flache Ebene. Also das, was jetzt, was jetzt das Kartenbild in Kugels war, habe ich jetzt hier als flache, platte Darstellung gekriegt. Aber eben in 3D. Ich kann es bewegen, ich kann es drehen, ich kann zoomen. Ähm, mehr aber auch noch nicht. Ich sehe noch keine Berge und nichts. Und wenn ich mal reinzoome, sehe ich auch, dass es alles sehr pixelig ist, dass die Linie direkt raufgemalt gemalt ist, also alles nur flach ist. Man kann hier auf die Optionen klicken von diesen Layern mit einem Doppelklick und dann kriegt man die Eigenschaften dieses Layers und kann Dinge umstellen. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte eben nicht das gleiche Bild, was in Kugels im Hauptfenster angezeigt wird. Ich wechsle mal kurz zurück. Hier ist mein Kugels Hauptfenster. Das, was hier gezeigt wird, wird eins zu eins jetzt auf diese Ebene rauf projiziert das Map-Canvas-Image. Ich kann auch sagen, ich möchte einen bestimmten Layer auf diese Ebene rauflegen und wähle da eben mal den OpenStreetMap-Layer. Sobald ich das mache, verschwindet die blaue Linie, weil eben nur noch der OpenStreetMap-Layer hier rauf projiziert wird. Ich kann auch, die Auflösung ist ja sehr schlecht, hier man kann die Ortsnamen kaum lesen, ich kann die Auflösung hochstellen von dieser Textur, die darauf gelegt wird. Dann dauert es ein bisschen länger und ihr seht, es ist detaillierter geworden, es sind auch andere Zoom-Stufen reingeladen worden. Schon ein bisschen besser als vorher. Der andere Layer war die Linie. Und die kann ich jetzt auch in 3D hier einstellen. Ich klicke einfach mal den Knopf hier an und sie wird direkt geladen. Und man sieht, sie ist irgendwie in 3D. Die Höhen sind irgendwie mit drin. Ich bin, na wo bin ich hochgelaufen, ich glaube hier vorne bin ich hochgegangen. Dann hier rüber und da hinten wieder runter, also quasi über die Bergkämme, die jetzt hier noch fehlen. Die Linie hat schon den richtigen Verlauf. Das Gelände ist aber eben noch flach. Das ändern wir gleich mal. Ich stelle trotzdem schon mal kurz die Linie ein bisschen anders ein. Die ist gerade ganz, ganz dünn. Wenn ich näher reinzoomen würde, wird sie immer gleich dünn bleiben. Ich möchte sie gerne ein bisschen räumlich haben. Ich kann dafür auch für die Linie in die Eigenschaften gehen. Ich kann hier einen anderen Objekttyp auswählen. Oben ist die Linie ausgewählt, also wirklich ein Pixel breit durchgezeichnet. Stattdessen die Pipe wäre dann eine Art ja, Rohr ist eine Annäherung über im Endeffekt äh, Kreise, die zusammengelegt werden. Ich mache hier mal 50 Meter Dicke rein und dann sieht man, wenn man reinzoomt, dass es wirklich jetzt ein 3D-Körper geworden ist mit ganz, ganz vielen Elementen. Sieht natürlich besonders schön aus wie so ein Wurm, so ein bisschen. Aber das passt mir erstmal ganz gut. Das können wir nutzen. Ja, wie kriegen wir jetzt das Ganze in der 3D-Ansicht richtig rein? Jetzt ist ja die flache Ebene hier hinter, das ist nicht so schön. Die Wanderung fliegt da durch die Luft. Ich möchte ein Geländemodell reinladen. Also irgendwie Höhendaten muss ich mir besorgen. Ich mache Kugels to, to noch nochmal zu. Und das erkennt sonst nicht, dass neue Layer da sind. Und weil Mark Jansen eben schon schön die ähm, Cloud Optimized GeoTiffs angesprochen hat, wage ich mal was. Ich hatte es eigentlich nicht vor. weil ich hätte hier ein 80 GB äh, Cloud Optimized GeoTiff. Das kann ich auch direkt in Kugels reinladen als Rasterlayer. Da kann ich direkt sagen, das Ganze soll aus dem Web runtergeladen werden kann die Adresse eingeben, ups, die war länger als gedacht. Das ist nur der Part hier. Das ist ein Server von mir, da liegt halt diese Datei drauf. Wirklich ein riesen Ding. Die ist aber eben so optimiert, dass Kugels genau weiß, wie es da auf einzelne Unterteile der Datei zugreifen kann. Und wir gucken mal, ob es klappt. Wenn nicht, bitte aus der Regie Bescheid sagen. Ähm, müsste aber eigentlich kein Problem sein. So, sieht gut aus. In Kugels sehen wir direkt die Datei eingeladen, ist jetzt eingefärbt hier in so Graustufen. Das heißt, das ist ein ja, graustufen höhenlayer ein großes Rasterbild, wo in jedem Pixel eben ein Wert drin steht. Und der wird standardmäßig einfach erstmal so eingefärbt, dass ein hoher Wert heller ist, ein niedriger Wert dunkler ist. Das Ganze repräsentiert Höhen, das heißt ein heller Wert ist eine Höhe, ein dunkler Wert ist eine Tiefe. Ich kann es auch mal umstellen auf eine Schummerung, dann ist vielleicht ein bisschen besser sichtbar, was das Ganze bedeutet. Ich muss hier kurz was ändern, weil es keine schönen metrischen Daten sind. Und Tipp für Rasterlayer: kann man immer das Resampling einstellen oder das Filtern, glaube ich, im Deutschen oder Mischmodus vielleicht. nee, ganz was anderes, egal. Ähm, wenn ich jetzt reinzoomen würde, wird es irgendwann sehr pixelig werden und ganz eklig aussehen. Wenn ich hier umstelle, eben auf einen Filter, wie zum Beispiel bilinear, wird das Ganze schön sanft gefiltert. Ja, GeoTIFF, Cloud Optimized, das heißt, ich kann hier wirklich weltweit die Daten angucken, könnte irgendwo reinzoomen. Und habe hier eine ganz, ganz große Datenmenge zur Verfügung mit ganz wenig Datenverbrauch und wenig Aufwand beim, beim Aufbereiten. Das schiebe ich mal kurz in den Hintergrund, mache die Linie nochmal an und gehe nochmal in die Schweiz. Und jetzt sehen wir auch endlich hier, hier bin ich hochgelaufen, auf die Berge oben drauf, dann diesem Kamm entlang, zwischen den Bergen durch und hinten wieder runter, auch durch so ein kleines Tal hier zwischen den Bergen durch. Eine sehr schöne Wanderung. Diese Daten sind nicht super aufgelöst, sieht jetzt sehr eindrucksvoll aus vielleicht, aber wenn man näher ran würde, sind es wirklich nur, ich glaube, 30 Meter pro, ähm, pro Zelle ungefähr. Das heißt, kleine Details gehen verloren. Ähm, ich hatte noch andere Daten mit mir besorgt, aus Zeitgründen lassen wir die mal weg, vielleicht am Ende kurz, man könnte noch, auch ganz andere, viel höher aufgelöste Daten reinnehmen. Für das, was ich heute zeige, zeige, ist es auch gar nicht so relevant, weil ich eher auf einer relativ weit weggesunden Ebene bleiben werde. Das Schöne ist eben, diese Daten sind Open Data, frei verfügbar und auch, Relativ gut erprobt, sind nicht besonders toll, nicht besonders besonders, aber eben einfach zu nutzen. Gut, zurück in Kugels2.3.js. Wir haben jetzt ja quasi Höhendaten vorliegen. Hier ist erstmal nichts anders geworden als vorher, aber ich habe jetzt hier drüben den neuen Layer mit drin. Ich schalte die Platte Platte-Ebene mal aus, schalte den anderen an und sehe, ich habe jetzt hier Höhen drinnen Um das Ganze ein bisschen eindrucksvoller zu machen, schalte ich mal eine Überhöhung an von der ganzen Szene, es geht über Scene und Scene settings Da kann ich quasi die vertikale Überhöhung verändern. Für, für einen Meter in der Ebene gehe ich zwei Meter nach oben. Ist halt ein bisschen fake, sieht viel eindrucksvoller aus. Für mich als Hamburger natürlich. Diese kleinen Berge waren schon riesig. Also jetzt entspricht es ungefähr dem, wie ich es mir äh, damals vorgestellt hatte. Kugels.de. Jetzt nimmt diese Daten und macht dann ganz einen ganzen Haufen kleine Dreiecke draus. Ich schalte mal kurz den Modus hier um, dann kann man es sehen im Hintergrund. Es steht jetzt eben ein Netzwerk aus Dreiecken und für jedes Dreieck guckt es, auf welche Ebene müsste ich diesen, diesen Stützpunkt davon verschieben. Das Ganze ist nicht besonders hoch aufgelöst und das können wir noch umstellen. Ich gehe mal in die Einstellung von dem Layer rein und hier oben ist eine, ein Schieberegler für die ja, Auflösung des Geländes. Ich mache ihn mal ganz nach links. Ups. Da sind die Dreiecke sehr viel größer geworden, es ist noch gröber geworden als eben. Schießt mal ganz nach rechts und man sieht sehr viel mehr Details als vorher. Das Ganze ist immer eine Abwägung zwischen Performance, Dateigröße und so weiter. Das soll ja später ins Web auch exportiert werden. Das heißt, dann wäre es schon eine Frage, wie groß darf es werden. Heute hier mache ich alles auf Maximum, wo es besser aussieht. Das ist eine Abwägung für später. Was man auch noch sieht, die Textur ist nicht sonderlich schön. Ich schalte hier nochmal kurz den OpenStreetMap-Layer wieder an. Das hatten wir eben hier schon auf der Plattenebene. Auch hier wieder kaum lesbar, relativ verschwommen. Und auch hier kann ich wieder die, die Auflösung hochstellen, damit da eben dann schönere Daten reingeladen werden. Auch das massive Auswirkungen auf Performance und, und Größe. Aber bei mir scheint es ganz gut zu klappen. Das sieht doch schon ganz schick aus. Wir haben jetzt hier ein Geländemodell, darauf OpenStreetMap-Daten und den Verlauf meiner Wanderung mit drauf. Was mir noch nicht ganz gut gefällt, ist das Aussehen an sich. Klar, OpenStreetMap-Daten sind toll. Die Karte ist auch super, äh, eine fantastische Sache. Es repräsentiert nicht wirklich das, wie ich mich da gefühlt habe. Ich hatte leider in der Natur, ist alles ganz grün. Ähm, ich würde gerne irgendwas Satellitenbildartiges, Luftbildartiges hier als Hintergrund haben, was eben nicht so technisch aussieht wie jetzt OpenStreetMap. Dafür gibt es zum Beispiel die Sentinel-Daten. Ähm, Sentinel ist eine europäische Satellitenmission oder ein Sensor, wo man eben kostenfrei Open-Data-Satellitenbilder runterladen kann. Der fliegt so ungefähr, ich glaube, alle Woche, alle zwei Wochen über den gleichen Ort der Erde vorbei. Vielleicht auch ein bisschen öfter. Und es gibt verschiedene Seiten, wo man da dann eben ähm, Daten runter angucken kann, runterladen kann oder auch Informationen erhalten kann, welche vorliegen. Ich habe jetzt hier mal gefiltert auf eben Bilder aus der Zeit, wo ich da war, also im Juni 2019, da wo möglichst keine Wolken drauf sind. Ich habe hier zwei Szenen bekommen, einmal am Ende Juni, einmal Anfang Juni. Ich mache die mal kurz an hier drin. Ähm, Ende Juni war es schon so ein bisschen ähm, verdorrt geworden, der Sommer schon, war schon ein bisschen vorbei. Anfang Juni war es noch sehr viel grüner. Sieht mir jetzt nicht ganz so doll, zeige ich euch in Kugels nochmal. Das heißt, ich habe die Daten genommen vom Anfang Juni habe mir die mal runtergeladen. Auch das wäre wieder mit dem Cloud Optimized GeoTIFF möglich. Da gibt es auch ein ähm, S3-Bucket, wo die ganzen Dinger drin liegen. Heute hier mache ich es mal als lokale Datei. Das sind so ein paar hundert Megabyte nur. Auflösung ist auch nicht überragend, aber für unsere Zwecke absolut ausreichend. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass man sieht, wie die Auflösung so ist. Ne, ähnlich wie SRTM ungefähr so 30, Pixel pro, äh, 30 Meter pro Pixel, glaube ich. Ähm, Wäre jetzt nichts für die Detailansicht von der Wanderung, aber für die Gesamtübersicht absolut ausreichend. Und gleiches Spiel wie eben, ich gehe zurück in das Kugels-To-3-JS-Fenster und wähle dann da als Textur für das Geländemodell, ne, für den Untergrund, dann eben das Layer-Image aus von diesem Satellitenbild mit diesem kryptischen Namen hier. Sehr, sehr schick. Ein Punkt habe ich eben noch vergessen. Auch hier ist wieder das Umstellen von dem Resampling ganz wichtig. Also in Einstellung von dem Layer mit den Satellitendaten habe ich ganz unten die Möglichkeit, eben das ich zoome nochmal rein, das einzustellen, was er macht, wenn man zu da reinzoomt. Es wird standardmäßig sehr pixelig. Ich kann es umstellen, dass es gefiltert wird. Sieht auch nicht toll aus, aber ein bisschen besser wird es dann im Endergebnis weniger, ähm, weniger grisselig, sag ich mal. Ich mache mal die Linie ein bisschen heller, dass sie weiß ist, auch gut sichtbar dann für euch ist. Und das übernimmt er ja in Kugels to auch sofort. Ich könnte es hier auch anders einstellen, wenn ich wollte, aber so passt es mir ganz gut. So, erstes Zwischenergebnis. Sieht schon ganz schön aus. Bisher hier immer noch nur in Kugels drin oder in den Kugels to .js. Dieses Fenster hier ist im Endeffekt aber schon was sehr Browserartiges. Ich kann hier oben über File, Export to Web auch direkt eine Webseite draus erzeugen. Das mache ich mal. Und danach machen wir es noch ein bisschen schöner. Das kann man irgendwo hinschreiben lassen. Ich lasse es mal hier in ein temporäres Verzeichnis speichern. Dateinamen kann man natürlich anpassen. Titel, äh, Wanderung. Ich könnte jetzt noch irgendwo die, Ka die, die Kamera hinbewegen, vielleicht zum Anfang der Wanderung. Und dann sagen, die soll, wenn die Seite geöffnet wird, soll man so darauf gucken. Und dann klicke ich noch an, preserve the current viewport. Und ähm, für Webentwickler, die kennen das, ähm, mit JavaScript und so weiter, manchmal gibt es dann diese Course-Regeln, ähm, den Knopf anhaken, dann gibt es keine Probleme. Dann kann man es einfach als Datei öffnen, ohne den Server laufen zu lassen. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten. Hier im Mobile-Template ist irgendwas auch mit Augmented Reality. Habe ich noch nie ausprobiert, klingt ganz interessant. Ähm, ich nutze einfach den 3D-Viewer. Den gucken wir jetzt gleich mal an. Ich drücke Export. Er baut jetzt wieder das gleiche, was er hier im Hintergrundfenster schon gemacht hat, eben die 3D-Objekte zusammen und erstellt dann eine Datei und die öffne ich mal in meinem Browser. Jetzt hier im Chrome, Firefox wird natürlich auch gehen. Eine gleiche Ansicht wie eben, wie ich eben die Kamera bewegt hatte und auch hier die gleichen Interaktionsmöglichkeiten wie schon in Kugels. Ich kann die Karte bewegen, kann rein und raus zoomen. Ich könnte auch verschiedene Orte ähm, mit einem Link verknüpfen und sagen, hier soll hingesucht werden, wenn ich per Hand noch JavaScript programmieren möchte. Und ich kann auch einfach mal den R-Knopf drücken. Dann dreht sich es einfach irgendwie, könnte man irgendwo einbinden in eine Webseite als, hey, hier bin ich lang gewandert. Im Hintergrund ist das Ganze HTML und JavaScript. Ich schaue mal kurz in den Seitenquelltext. Das wäre jetzt hier das HTML davon. Da steht nicht viel drin. Man sieht zum Beispiel, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, verschiedene Elemente, die ein- und werden können. Der Rest davon steckt in dem Google to 3.js, im JavaScript. Das ist eine Menge Code, auch eine Menge richtig, richtig komplizierter Code. Ähm, ich glaube, die Zeit passt. Ich werde gleich noch ein bisschen was da drin vielleicht rumbasteln. Ähm, man kann da ganz viel dran ändern, wenn man weiß, was man tut oder wenn man die richtigen Orte findet. Ansonsten eher ähm, doch für Menschen, die eher Profis sind in der Sprache. Von der Dateigröße können wir mal reingucken, wie groß das geworden ist. Das hat er hier erstmal ins Temp geschrieben. Und das sind ja, 24 Megabyte. Das ist, glaube ich, zweimal die Spiegel-Homepage ohne Adblocker öffnen. Das kann man durchaus heutzutage in eine Webseite einbinden, wenn es jetzt nicht gerade eine mobile Seite werden soll. Also vollkommen okay. Genau. Ich gehe mal zurück in Kugels. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen Kontext dazu geben. Ich weiß ja gar nicht, wo das Ganze jetzt ist. Hier unten ist eine Stadt. Es gibt vielleicht noch ein paar Berggipfel, die man mit sehen könnte. Die bauen wir jetzt noch mit ein. Dafür gehe ich zurück nach Kugels, mache den hier nochmal zu. Und wir können ja in Kugels kennen vielleicht einige von euch schon Quick OSM als Plugin, um OpenStreetMap-Daten runterzuladen, wenn man weiß, wie die Tags quasi für die Objekte in der OpenStreetMap-Datenbank sind. Kann man hier zum Beispiel sagen, ich möchte Place Town in meinem Kartenausschnitt, meinem Canvas Extend, herunterladen. Und dieses Plugin fragt automatisch eben bei der OSM-Overpass-API äh, ab. Genau, ich warte kurz wegen Bildstörung. Ist uns aber auch gar nicht so wichtig. Ich zeige euch noch ein zweites Beispiel, dann seht ihr es nochmal. Ähm, ich habe jetzt hier einmal einen Ort reingeladen, Solo-Turm. Jetzt hier auch raufklicken, sehe dann, da sind Attribute mit dran, zum Beispiel eben der Name ja, und die anderen Dinge, die in, in OSM drin sind. Das Gleiche mache ich nochmal auch für Berggipfel. Dafür würde ich Natural Peak ab, abfragen, ebenfalls in meinem Kartenausschnitt. Auch das geht ganz schnell, weil es nicht viele sind. Und habe jetzt hier ganz viele kleine, ich mache sie mal kurz ein bisschen bläulich, hellblau vielleicht. Ganz viele Berggipfel in der Gegend. Zurück in Google's to flyjs Die Layer erscheinen jetzt auch hier als neue Punktlayer. Ich kann sie mal anhaken. Und sie sind erstmal nicht sichtbar. Wir standardmäßig eben auf die Null-Ebene gelegt. Das heißt, sie sind irgendwo hier unten in dem dicken Block drin. Um sie sichtbar zu machen, muss ich in die Eigenschaften rein. Und kann dann sagen, wo eben die Z-Koordinate sein soll. So soll also auf Null sein. Ich könnte jetzt hier sagen, auf 1000 zum Beispiel. Dann würde er irgendwo in der Luft schweben hier. Oder ich kann sagen, es soll relativ sein zum Untergrund. Das heißt, es würde jetzt direkt auf das Geländemodell draufgelegt werden. Ich mache hier mal kurz eine Box draus. Das sieht ein bisschen netter aus. So, quasi als Stadt hier unten. Das haben wir schon mal drin. Wenn ich jetzt draufklicke, sieht man den Layernamen und die Koordinaten, wo ich geklickt habe. Nicht wirklich spektakulär. Ich würde ganz gerne den Ortsnamen noch mit dran schreiben. Auch das geht bei Kugels und Ich gehe wieder in die Eigenschaften und ganz unten verbirgt sich ein Punkt Attribute exportieren. dass wir erstmal, dass ich beim Draufklicken sehe, dass dieses 3D-Objekt auch die ganzen Attribute übernommen hat, die in Kugels drin waren. Zum anderen kann ich hier auch das Label einschalten und sage, das Label soll für den Namen sein. und Das soll relativ gesehen zu, dem, zu der Box hier unten vielleicht in 200 Meter Höhe schweben. Und dann sehen wir hier den Namen für diesen Ort mit drin. Die Schriftart könnte man anpassen mit CSS, ähm, schaffe ich heute nicht mehr. Das geht aber auch. Das Gleiche mache ich für die Gipfel. Da mache ich mal so einen kleinen Hut draus, einen Cone. Ich mache es wieder oben aufs Geländemodell drauf, also auf den Hügeln dann tatsächlich. Der wird relativ klein, 50 Meter Durchmesser, 100 Meter hoch. Auch da soll der Name mit dazukommen. Und der soll auch so ein bisschen über den Gipfeln schweben. Jetzt haben wir hier ganz, ganz viele Gipfel drin. Das sind mir zu viele. Um die rauszufiltern, also hier hinten sind ja ganz, ganz viele kleine Gipfel. Die sind nicht so spannend. Ich finde die wirklich hohen, die wirklich großen. Ähm, theoretisch wäre es natürlich toll, die jetzt nach der, nach der Prominenz quasi zu filtern oder nach der, na wie heißt die topografische Wichtigkeit quasi. Ich mache es ganz schlicht nach Höhe. Ich gehe zurück in Kugels in mein Hauptfenster. Ich kann hier einen Filter auf den Layer anwenden. Hier oben sind meine Gipfel. Ich sage hier mal Filter. Alle wäre das Feld für die Höhe. Da sind wir jetzt eben um die 1000 Meter drinnen. Und ich sage mal, ich möchte nur die drinnen haben, die größer sind als 1200 Meter. Und die anderen sind jetzt weggefallen. Nee, wir waren eben noch ganz viele. Die sind jetzt hier weggefiltert und genauso übernimmt das auch Google's VJS. Das sind jetzt nur noch die wirklich großen, wichtigen Gipfel mit dabei sind. Genau. Das Ganz letzte Ding schaffe ich nicht mehr. Ganz über einen Teil zeige ich euch noch auf dem Weg dorthin. Ähm, der Rest ist dann Ausblick und Hausaufgaben für euch für zu Hause. Ich habe hier eben schon gezeigt, man kann hier in den Objekten auch draufklicken und kriegt dann Attribute und dieses ganze Ding ist im Endeffekt eine HTML-Tabelle, die über JavaScript gefüllt wird. Das heißt, man könnte hier drin auch mit eigenem Code andere Dinge darstellen. Zum Beispiel könnte man könnte man Fotos einbinden und ähm, dann auf den Klick ein Foto einblenden. Ich höre gerade, Fragen gab es noch keine, von daher versuche ich es mal in der Zeit noch genauso zu machen. Der Weg dahin ist eh der gleiche. Vielleicht schaffen wir das Ende auch. Das finde natürlich toll. Ist uns auch halb so wild. Generell für eine Wanderung könnte man noch ganz viele andere Dinge einbauen. Ähm, oh, das machen wir mal eben. Genau, richtig. Das ist viel schöner. In qgis to -feature kann man auch noch einen nord einbauen. Jeder, naja, ich bin kein Freund von, von Nord-File. In diesem Fall kann es ganz praktisch sein, ähm, wenn es eben nicht logisch ist, wo Norden ist. Es gibt hier oben den Punkt 7 Decorations, einmal den Nordfile und auch Labels oder Header und Footer-Elemente. Mit dem Nordfile kann ich ein Nordfile einblenden, denn hier unten als auch 3D-Objekt drin. Ist. Das ist ein kleiner File, der wirklich dann in die Richtung zeigt im Raum, wo der Nordpol wäre. Und ich kann auch einen Header und einen Footer einfügen. Hier mal als Platzhaltertexte, die dann oben und unten ähm, drüber gelegt werden. Da habe ich kurz was Kleines vorbereitet. Wir können mal hier ein bisschen was anderes für nehmen. Nehmen mal so ein bisschen Lorem Ipsum-Text hier rein. Das ist einfach wieder CSS. Das heißt, man kann, die, oder HTML besser gesagt, da kann man ganz frei das Ganze gestalten und eben auch zum Beispiel sowas hier machen. Nur so Ein bisschen den Nordfall hinterlegen, Text daneben reinsetzen. Ähm, sieht ganz schick aus. Würde genauso im Export auch wieder rauskommen. Wo ich eigentlich eben darauf hin, äh, hinaus wollte, ist die Sache, beim Wandern macht man manchmal auch ganz gerne Fotos. Jetzt wird es gleich ein bisschen fremdschämen. Ich habe natürlich auch ein paar Selfies gemacht. Ähm, diese Fotos haben, weil ich eben das Handy nebenbei äh, tracken lassen, wo ich bin, haben die Fotos auch die Information drin, wo ich da war. Ich gehe mal kurz in den Ordner rein, wo sie sind. Ich versuche, die Selfies zu vermeiden. Mal gucken. Genau. Hier hätten wir ein schönes Landschaftsbild. Da war ein herrlicher Tag wirklich da an den Bergen. Das war richtig, richtig schön. Und diese Bilder haben eben auch äh, Metadaten drin, wo dann Breitengrad, Längengrad und auch eine Art Höhe mit drinne stehen. Und in Kugels gibt es eine Funktion, um solche Daten direkt reinzuladen. Man kann hier nach den Geotagged Fotos suchen, die dann importieren. Da sage ich nur, welcher Ordner das sein soll. Das ist mein Fotos-Ordner. Lass ihn durchlaufen. Das eine war an der Bahn, da gab es keine Koordinate für. Die anderen sind jetzt drin, hier mit den Mal kurz auf Rot mit den roten Punkten markiert. Da waren Fotos. Diese Fotos haben auch wieder, diese Punkte haben auch wieder Attribute. Ich habe jetzt auf einen mal raufgeklickt hier, den großen roten. Und da ist ein Attribut zum Beispiel der Pfad zu diesem Foto hin. Und damit können wir gleich mal ein bisschen herumspielen. Ich gehe wieder in Kugels to 3JS, Also wieder zurück in die 3D-Ansicht. Das ist noch alles so wie vorher. Gott sei Dank, das klappt manchmal auch nicht ganz. Jetzt sind hier auch die neuen, der neue Lady-Fotos ist mit dabei. Auch da, ich kann ihn mal anhaken, werden erstmal große rote Punkte draus. Man kann in Kugels2JS auch Modelle reinladen, 3D-Modelle. Ähm, Collada, DAE, kennt vielleicht einige von euch. Ähm, es kann nicht viel davon, es kann aber ein bisschen was. Ich stelle kurz die Voraussetzungen wieder ein. Ich will wieder relativ zum Untergrund die Dinge platzieren. Und ich möchte jetzt statt einer... Kugel, ein Model hier reinladen. Ich habe da mal so eine kleine Kamera gebastelt als ganz schlichtes Modell. nachdem mache die mal eben ein bisschen größer. Und dann sehen wir hier, na, die war jetzt ein bisschen zu hoch. Da sehen wir jetzt hier ein kleines Kameramodell im Raum schweben. Quasi in jedem Ort, wo ich ein Foto gemacht habe, ist dann auch so ein kamera 3D-Modell drin. Meine Bilder haben leider keine Ausrichtung, also in welche Richtung ich fotografiert habe, ähm, ist nicht mit ersichtlich. Ja, in diesem Fall gucken Sie alle in die gleiche Richtung. Das geht an meinem Handy, das könnte man anders auch noch dann drehen in die richtige Richtung. Und wenn ich draufklicke, jetzt hier, na, ja, noch nicht, wenn ich draufklicke und die Attribute sehen will, muss ich sie auch wieder einschalten. Also ich gehe wieder in den Ordner, äh, in, den, in die Properties von dem Fotos-Layer, schalte unten die Attribute mit ein. Und wenn ich jetzt draufklicke, sehe ich auch dann die Pfade zu den Fotos. Genau, kurze Frage in die Regie. Gibt es Fragen? Sonst mache ich noch schnell die Fotos darstellen. Sehr gut, mache ich weiter. Genau. Das ist jetzt quasi unsere Grundlage für noch einen kleinen HTML- und JavaScript-Hack. Das schaffe ich noch in drei Minuten. Das müsste passen. Ich exportiere es wieder ins Web, also als HTML. Hier lasse ich alles, wie es ist. Exportiere das Ganze. Der kann zu. Gehe in den Chrome. Lade hier einmal neu. Ihr seht hier schon, ne, die Elemente von eben sind hier jetzt auch erschienen. Die Kameras sind da. Ich zoome mal so ein bisschen ran. Ich klicke mal drauf und ihr seht hier die Attribute. Ich gucke jetzt mal in die HTML-JavaScript-Dateien, und JavaScript -Dateien, die erstellt wurden. Zum einen die HTML-Dateien. Da ist halt viel drin, da ist zum Beispiel auch drin die Tabelle, die angezeigt wird, wenn ich auf dem Attribut, äh, wenn ich auf dem Objekt klicke. Ich lösche da mal einiges raus. Jetzt wird es ein bisschen schneller taktisch. Ähm, schaut einfach zu. Ähm, ich lasse drin quasi die Tabelle mit dem Namen Attributes-Table. Ich gehe dann mal in die JavaScript-Datei und suche da nach diesem Klassennamen und finde dann hier Code, der eben dazu führt, dass dort die Attribute reingefüllt werden. Das ist eine Schleife irgendwie über die Objekte, die dort sind, über die Eigenschaften dann von den Objekten. Und dann werden eben, wenn ich reinklicke, nach und nach die Tabellenzeilen hier mit Zellen und den Daten gefüllt. Das Ganze kann ich eben ersetzen durch ein bisschen Code, den habe ich auch vorbereitet zum Glück. In dieser Schleife hier wird eben durchgeschaut, was für Attribute gibt es. Für jedes Attribut wird eine Zeile eingefügt und dann zwei Zellen, einmal der Name und dann einmal der Wert ich ersetze das mal. Das ist wirklich jetzt ganz eklig, HTML, JavaScript. Äh, es klappt halt, ne? Also es ist nicht schön, aber es funktioniert. Ähm, statt jetzt hier die Werte reinzuschreiben, sage ich, erstelle ein Bild, Image Source, und schreibe dort rein den Wert davon, also den Pfad zu meinem Foto. Noch ein bisschen was zur Größe eingestellt und macht das Ganze eben nur für das Attribut Foto tatsächlich auch. Nur als Beispiel, dass man eben halt, mit dem Code auch ändern kann, wenn man einigermaßen weiß, was man tut und wenn man sich nicht davor scheut, richtig eklige Dinge zu machen. Wenn ich jetzt neu lade und damit bin ich dann auch gleich durch, alles wie vorher, wenn ich jetzt auf ein Foto klicke, und gucken, was hier ein schönes ist, ich hoffe, gucken, was ich erwische. Genau, erscheint jetzt in diesem Pop-up dann eben das Foto an dem Ort, wo es gemacht wurde. Genau, Selfies haben wir vermieden. Sehr gut, habe ich geschafft. Ähm, damit wäre ich auch durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich werde mal versuchen, ich weiß nicht, verspreche es immer ganz gerne, schaffe es dann doch nie, die Sachen auch noch als Blogpost zu schreiben. denkt ähm, mich da gerne an, macht da ein bisschen Druck, dann mache ich das definitiv. Ansonsten natürlich jetzt für Fragen offen. Jetzt gleich erstmal kurz im Karte weg, während hier auf der Post ist der andere Vortrag läuft. Und sonst ab 5 Uhr auch beim Netzwerken noch bin ich auch mit für Fragen da. Vielen Dank.